Hallo und herzlich willkommen zu Pootikop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 8 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Dafür sind wir da. Das ist ein Gedicht aus 2022 und aus der Kategorie Polizei. Ja, hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich habe mir diese Woche mal etwas Urlaub gegönnt und bin deswegen einigermaßen Entspannt. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, darin zu stöbern, sie zu lesen, mir da hemmungslos und schonungslos eure Kritik zu unterbreiten, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen und natürlich auch auf den Podcast zuzugreifen. Auf der Unterseite des Podcasts könnt ihr, wenn ihr das wollt, auch spenden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast tatsächlich auch auf einer Plattform eurer Wahl abonniert und ihn dort dann auch bewertet. Heute geht es mal wieder um meinen Beruf. Es gibt ja immer wieder Menschen, die die Notwendigkeit der Polizei gar nicht einsehen wollen. Für diese habe ich das folgende Gedicht geschrieben. Dafür sind wir da. Männer, die ihre Frauen schlagen, Kinder, die kaum zu atmen wagen. Gewalt ist unser täglich Brot, zu helfen in der größten Not. Den Streitschlichten, der jetzt schon jahre schwelt, dafür einstehen, dass nicht nur Reichtum zählt. Oft hilft ein objektiver Blick auf das nachbarliche Missgeschick. Das Auto wurde kalt verformt, ist Schrott. Zum Hohn kommt dann auch noch der Spott. Jeder schiebt die Schuld sich zu, doch wir regeln das im No. Machst du vielleicht mal was verkehrt oder wirst von anderen versehrt, egal wer Täter oder Opfer war, für solche Sachen sind wir da. Wir haben bei unseren täglichen Einsätzen ein breites Spektrum von Problemen zu bewältigen. Dabei sind das nur in den sehr allerseltensten Fällen unsere eigenen Probleme. Vielmehr wären es oft gar keine Probleme, wenn alle Beteiligten vernünftig und mit Bedacht handeln würden. Aber da hapert es beim Menschen im Allgemeinen und bei der Spezies Nachbar insbesondere. Da führt dann schon ein Ast, der über den Zaun des Anderen wächst zu Auseinandersetzungen, die kaum mit zwei Kollegen bewältigt werden können. Solange es Menschen und ihre Individualität gibt, werden wir wohl nicht auf die Polizei verzichten können. Auf den Straßen, im Verkehr und auch im gesamten Leben herrschte sonst das Gesetz des Stärkeren. Das hatten wir früher schon und zumindest ich finde, dass sich das als Gesellschaftskonzept nicht durchgesetzt hat. Was sagt ihr dazu? schreibt mir doch einfach in die Kommentare oder eine E-Mail oder sagt mir einfach eure Meinung dazu. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid dann auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, habt schöne Tage, habt viel Spaß und vor allen Dingen, Bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.